So, hallo! Wir begrüßen euch hier aus der Klever Oberstadt, aus der Marktapotheke. Der Paul ist mit seinem Team bei mir und äh, Paul von Prendable. Ich habe den Paul schon kennengelernt, weil ich bei ihm einen Workshop gemacht habe. Ähm, er unterstützt Unternehmer und Kleingeschäfte ähm, bei der Digitalisierungsarbeit. Und äh, in dem Zusammenhang haben wir nochmal meine Homepage ähm, beguckt, ob da alles passt, ob das alles äh, gut aufgestellt ist für die äh, heutige Zeit, für E-Rezepte und Co. Und ähm, haben nochmal den Instagram Account abgecheckt, die Facebook Seite nochmal beguckt, das Ganze noch ein bisschen optimiert und ähm, ja. Kann ich nur empfehlen. Paul Es gibt auch jede Menge Videos bei ihm auf der Seite, wie man selber noch Sachen optimieren kann. Eigentlich für jeden Geschäftsinhaber, der ähm, ja, nicht so richtig weiß, wie er loslegen soll, wie er seine Digitalisierungsdinge äh, optimieren möchte. Jemand, der noch gar keine Ahnung hat, von Facebook, äh, von Google, von Werbeanzeigen schalten. Ähm, kann man eigentlich durch die Bank, denke ich, ist natürlich jede Branche mehr oder minder betroffen. Und ähm, ja, man kann sich da von Paul coachen lassen und äh, ist da ganz gut aufgestellt, wenn man ihn im Rücken hat.